Ihre Kanufahrt bezahlen Marion und Anne mit Müll. Heute am World Cleanup Day wird in Kopenhagen Müll gesammelt und auch der Kanuverleih macht mit. Er ist nur einer von über 100 Anbietern, die das unterstützen. Initiiert haben die Aktion Anne und Marjun. Ihre NGO Plastic Change engagiert sich in Dänemark und international gegen Plastik. We're, um Producing and using way too much of it. It's very uh single-use plastic, uh low grade that can't be used for anything. It's basically waste the moment it has been designed and then it contains a lot of toxic chemicals and additives uh, that are you know pollutants that are dangerous for you know nature, environment, and also for humans. 93 kilo Müll kommen allein here zusammen. Das meiste davon ist Plastik – Plastik, das die Böden und Gewässer nicht mehr belastet. Und dennoch – durch Müllsammeln allein wird das Problem nicht gelöst. Trotzdem bewirken Aktionen wie diese etwas, findet Anne. Du hast diese bottom up And you und Sie working Leute, die daran arbeiten, sie to zu fragen, was ist das eigentlich, was ist das Produkt, warum haben wir so viel Plastik draußen. Und dann müssen wir von the Bottom-up arbeiten to make you know, the retailers and industry and the brands you know, redesign their products. Marjun dokumentiert den gefundenen Müll. Literati heißt die App, die sie dazu verwendet. Sie gibt ein, ob er von Coca-Cola, Carlsberg oder Ritter Sport stammt. Keine Firma möchte, dass ihre Produkte mit Müll in Verbindung gebracht werden, doch genau das wird hier offensichtlich. Brand Audit heißt das. Ein Druckmittel. Das ist ein sehr guter Weg, weil man sieht, was da drin ist. Wir finden deine Package auf der Straße. Und dann gehen wir zur Branche und sagen, wir haben alle deine Package da drin. Was machen wir tun? Druck zu machen kann eine Strategie sein. Eine andere ist, Firmen zu helfen, ein Stück nachhaltiger zu werden. Und so hat Plastic Change die größte dänische Brauerei davon überzeugt, auf Festivals das Bier nur noch in Mehrwegbechern auszuschenken. Zwei Millionen Plastikbechern wurden so innerhalb eines Jahres eingespart. Das ist auch Imagepflege für die Brauerei. Wir Anna und Mayun von Plastic Change kämpfen weiter gegen Plastik, und zwar an drei Fronten: der Öffentlichkeit, der Industrie und der Politik. So kann keine Partei der anderen die Schuld an der Vermüllung geben, sagen sie. Ändern kann sich nur etwas, wenn alle mitmachen. Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir, verstehen, dass wir innerhalb der Grenzen des Planeten leben müssen. Offensichtlich denke ich nicht, dass ohne eine Art wirklich harte politische Erweckung wird. Wir haben nur so viel Zeit, also müssen wir wirklich jetzt etwas tun. Ja, aber ich sehe das definitiv getting that awareness of, you know, we live here because of the planet is giving us all these things that we can use, but we're using too much of it.